Convenience ist dynamisch. Wir sind es auch und entwickeln bereits heute 360-Grad-Lösungen für unsere Kunden. Steigende Verbraucherbedürfnisse und neue Formate erhöhen den Druck auf shop -Betreiber. Unsere Antwort? Der Leckerland Concept Store. Ein ganzheitliches, visionäres Konzept für Tankstellen, das die Attraktivität, Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Shops weiter steigert. Ja, hier sind wir in unserem Leckerland Concept Store. Das ist unser innovatives Konzept für Tankstellenshops. Wir haben umfangreiche Verbraucheranalysen gemacht, Markttrends angeschaut und sind in verschiedenen Ländern gewesen, um wirklich hervorragende neue Konzepte uns anzugucken und haben bewährtes, was heute schon gut funktioniert, mit wirklich innovativen Services und Angeboten verbunden. Die Alleinstellungsmerkmale des Konzepts vereinen neue Qualitätsstandards mit der einzigartigen Kompetenz von Leckerland. Konsumenten erleben den Tankstellenshop vollkommen neu. Umsatz und Gewinn pro Shop steigen. Geschultes Personal und klar getrennte Bereiche für Foodservice und den klassischen Tabak- und Kraftstoffbereich stärken das Vertrauen in die Qualität der Foodservice-Produkte. Warmes Holz und industrieller Stahl sorgen für ein modernes Shopdesign. Man hat eine wohlfühle hier drin, man mag verweilen, man mag sich gerne Auszeit nehmen und das in der Tankstelle. Dieses Shopkonzept können wir uns sehr gut für unsere Source vorstellen. Trendprodukte und klassische Backwaren werden erstmals über eine vollständig integrierte Bäckerei angeboten. Für unterwegs oder den Vorratskauf. Lösungen für die schnelle Erfrischung on the go. Oder die praktische Versorgung mit frischen, verzehrfertigen Convenience-Produkten, die später nur noch erwärmt werden müssen. Ja, was uns als Kunde von Star wirklich außerordentlich gefällt, ist das neue, ultrafrische Angebot von Leckerland. Mit GoFresh erstmals auch als Leckerland-Eigenmarke. Wir setzen Impulse und sorgen für Aufmerksamkeit im Shop und der Umgebung. Maßgeschneiderte Werbung erhöht die Frequenz und wird individuell an den Shop, die Tageszeit und sogar das Wetter angepasst. Also die TV-Wars, die gefallen mir besonders gut. Praktische Services runden das Angebot ab und machen die Tankstelle zur ersten Anlaufstelle für die Rundumversorgung. Mit dem Leckerland Concept Store beschreiten wir neue Wege und kontrollieren durch moderne Shoppermarktforschung konstant den Erfolg. Das Konzept bietet den Endverbrauchern ein modernes Einkaufserlebnis. Doch der Leckerland Concept Store bedeutet mehr. Unter der attraktiven Oberfläche bieten wir unseren Kunden ein Rundum-Sorglos-Leistungspaket mit einzigartigen Leistungen und effektiven Lösungen. Und es ist toll, hier auf der fair zu sehen, dass presenting sich in so einer neuen Weise präsentiert. Ich glaube, dass es die uh, Neues für den uh, neuen Konsumenten Für unsere Kunden bleiben wir ständig in Bewegung. Und testen schon heute die Ideen von morgen.